Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu Wir begeben uns jetzt in die Siegesstraße äh, Ich habe wie gesagt die kurze Route noch gemacht Okay, das machen wir gleich ähm, Die neben der Zinnoberinsel und meine Pokémon sehen jetzt alle so aus, ganz fit Und wir begeben uns auf die letzte Mission durch den durch die Siegesstraße bevor wir uns der Liga stellen halt und danach noch den Rest machen. Irgendwann nicht direkt im Anschluss, denke ich, sondern wir warten noch ein bisschen, vielleicht, bis die Folgen raus sind auf YouTube. Ich weiß, da kommt jetzt eine Zeit lang wieder nichts, ich kenn's, <lacht> Aber ich dachte, ich will es endlich mal weiterspielen. Ich habe jetzt schon zweimal Pokémon rübergetauscht für Meltan. Äh, dass ich die Box in Pokémon GO bekomme. Die sollte in drei Tagen wieder fällig sein, glaube ich. Das heißt, ich habe einige Pokémon mehr drüben und ich merke, oh ich soll vielleicht das Licht anmachen. Das machen wir gleich in dem Kampf. Weil den da oben habe ich jetzt mal nicht herausgefordert. Das heißt, ich gehe nachher ganz kurz das Licht anmachen. Und ja, meine Haare sind heute halt ein bisschen durcheinander. Ah, hier kann ich ihn gar nicht schieben. Ach so, der ist schon... okay. Das heißt, die verändern ihre Position gar nicht mehr. dann. Das ist natürlich gut. Hi. Ja, komm, wir kämpfen. So, ich gehe kurz das Licht anmachen gleich. Nachher. Vielleicht eine Kappe anziehen. Das geht ja gar nicht. Obwohl ich sie frisch gewaschen habe. Okay, also ich mache mal kurz den Kampf an und dann melde ich mich gleich wieder dann mal, sobald ich das angemacht habe. Ich hoffe, ich habe Durchbruch drin. Jawohl. Also bis gleich. Okay, ich sehe schon, Dito war ein bisschen schneller als meins. Und der hat dasselbe gedacht wie ich mit dem Schlagbohr rein, aber er macht natürlich einen Critical und ich treffe nicht. Dann wästen wir halt aus. Man muss ja wissen, womit man seine eigenen Pokémon bekämpfen kann. Genau, Glor kann übrigens jetzt Flammenwurf, nicht mal Feuersturm, wegen der Genauigkeit. Äh, y muss ich glaube ich noch zeigen, hat den Grund für Thumbnails. wollte ich die halt mal drin haben, alle vier. Würde ich halt das Bild von hier noch nehmen. So, ich hoffe, das kann ich mir rausschneiden dann noch, dass ich das hier habe. Hi. Die Kappe noch, ich wollte eine Kappe haben, genau wegen Katastrophenfrisur. Das können wir natürlich ganz einfach machen. Mal kurz noch hier hinten. Die erste Weste rausnehmen. Die zweite unten dran wäre der Kuhn gewesen. So habe ich auch die Pikachu-Cap. Ist auch okay. Passt sogar thematisch noch. Und hier, ich habe jetzt mal wieder Kopfhörer. Ich muss mir das mal an. Gewöhnen, die hier zu lassen. Ich hab die halt dabei, weil die Switch unterwegs auch gut ist mit Sound. Kommt auf an was man spielt natürlich. So, den haben wir besiegt, das ist natürlich cool. Ein paar Dollar verdient und weiter geht's. Wir haben hier oben noch ein Item. Oh, nice, cool. Dankeschön. Ja, irgendwann. Jetzt muss man die jetzt mal anquatschen, dass Pikachu seine Animation machen kann. So. Tarnstein ist ganz nice. Okay, wir schmeißen kurz die 10 Bonbons in Pikachu rein. Das geht jetzt ein bisschen. Ich hoffe, da braucht nicht mehr als 1 irgendwann. Das wird ein ziemlich kacke. Aber ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt. So, den Rest mache ich noch nicht. Ich hätte noch, glaube ich, ein paar zum Vergeben. Ich habe wieder einen Sonderbonbon. Und zwei Flopbonbon. Äh, kurz mal. Ein Hyperheiler. Und habe ich Supertränke? Nö, ich habe nur Hypertränke. Na gut, dann heilen wir halt so. Gut. Dann geht's weiter. Ich hoffe jetzt mal Bibo am Anfang ist kein schlechter Entscheid, aber ich glaube, das klappt. Glaub, glaub, ich ich, ich, ich glaube, das klappt glaub schon. Ja, wir nehmen das mit der mal auf. Ich sollte hier wieder auf Zeit statt auf Leistung umstellen. Ich wollte eigentlich mal einen Countdown laufen lassen. Ich habe nämlich einen, äh, die G19 von Logitech natürlich noch, die, die den Bildschirm unten hat seit Jahren. Die ist voll praktisch, weil ich da Zeit drauf habe. Ich kann einen Countdown starten, ich habe eine Leistungsanzeige. Für LOL habe ich auch einen eigenen Screen mit Daten und so. Ist schon praktisch. Hautsch. Okay. Äh, ist schon praktisch das Teil. Ich kann halt eben auch, wenn ich starte, kann ich sagen Go. Aber ich habe da oben auch noch einen Timer, wie lange ich laufen lasse. ist halt nützlich, wenn ich zum Beispiel mit einem anderen Programm aufnehme wie OBS oder so. Da habe ich keine Übersicht, wie lange es geht. Da kann ich dann mit dem Bildschirm besser aufnehmen. Bei Streams ist es relativ egal, wie lange ich aufnehme. Außer wenn ich Folgen draus mache, dann sollte ich das vielleicht beachten. Wobei ich dann eher einfach rausschneide, so wie BS. In Screed werde ich das zum Beispiel machen, wenn ich live gehe. Wenn ich hier Streams mache, werde ich das machen. Call of Duty werde ich einfach so spielen. Das werde ich nicht online live machen. Story-Modus Call of Duty gibt es nur auf YouTube dann, denke ich mal. Ja. Komm, noch einmal, das schaffst du. Yes. Kein zweimal, das ist so kacke, wenn man so mit so einem kleinen Rest überleben lässt. Das ist immer so frustrierend. Aber ich glaube, der dritte Schlag ist noch relativ wahrscheinlich. Der vierte ist nicht mehr so und fünf ist ganz viel Glück. Seht jetzt mal die Prozentchance, dass der sinkt. Dass der trifft, sinkt extrem zucken. Ähm, kurz mal den auf die Seite, dass wir hier in Zukunft rein können. Ich schieb den mal ganz runter, wenn wir schon dran sind. So. Hi. Yeah, und wir können, wenn wir Glück haben, Lavados direkt live sehen. Wir werden es noch nicht bekämpfen gehen. Ich will auch nicht mit Legendären die Liga machen, das finde ich uncool. Okay, Biber muss raus. Das geht nicht mit Biber. Äh, Pokémon auf Turtok. Wo haben wir ihn? Hier. Wobei B ähm, Biber mit Schlagbohrer effektiv wäre. Ja. Aber das Risiko halt, dass er einen Feuersturm abkriegt oder so, ist zu hoch. Genau. Seht ihr? <lacht> Ich habe mir jetzt auch ganz viele Teile von Assassin's Creed geholt. Mal so nebenbei. Mach das jetzt einfach mal so. Einfach mal zum kurz zeigen. Das ist Minecraft, das gönne ich dazu. Die gab es jetzt alle bei GameStop letztens. Ich hoffe, man sieht das irgendwie so. Die habe ich mir jetzt alle geholt direkt. Äh, und das ist Minecraft nur so nebenbei. Ich habe es mal geholt für die Freundin, aber für mich ist Ich habe das PC Minecraft lieber als PS Minecraft, muss ich zugeben hierhin. Wir ziehen ja bald um, das heißt, ich muss dann eh gucken wegen einem anderen Regal. Das ist ein bisschen ordentlicher, hoffentlich. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, du überlebt das. Jawohl. Okay. Ja, Assassin's Creed war auch mal eine Reihe, die ich noch anfangen möchte. Aber ich glaube, die würde ich dann im Stream machen, tatsächlich. Angefangen mit AC1 natürlich. Sword of habe ich immer noch offen. Ich weiß, das sage ich jedes Mal. Ich vergesse es immer. <lacht> Sau habe ich auch noch recht viel offen. Weil das mal eher mein Streamspiel wäre jetzt. Muss ich mal gucken, wie ich das weitermache. Weil da muss ich noch gucken mit dem Account und ja. Ich habe die Hoffnung, dass ich nicht alles nachspielen muss. Das würde mich echt ankacken. Okay. Ich jag einfach mit Megasauger durch. Heilt er mich voll? Ich glaube nicht. Doch, nice. <lacht> okay, jetzt wäre wirklich nur top während Gigasauger. Aber Megasauger reicht doch so schon alles mit. Ich weiß gar nicht, ob Giga Gigasauger dafür Genauigkeit verliert oder so. Oder was dabei dran ist. Weniger AP vielleicht. Dann wäre Mega-Sauger doch, ne? doch noch besser. So. Ah, Pikachu will mir was sagen. Ja, komm, ich schüttle. Oh nein, hast du Angst? Ist suche, okay. Spannung in der Luft. Ah, weil es die Siegesstraße ist, vielleicht so der letzte Ort und so. Und Rizurus. Das darf jetzt einfach nicht Spawn. Ich mag das Design der Siegesstraße wirklich, muss ich sagen. Da oben. Da, diese, dieser Weg nach oben, da im Eck. Da oben, ganz im Ecken. Da ist sicher Lava das drauf. Komm, Rizio raus, wenn wir die schon haben, spare ich mir Zeit mit dem Pokédex. Jawohl. Ich habe mir, glaube ich, noch keinen Meltan zur Seite gelegt, aber das kann ich ja dann machen, wenn ich nächstes Mal... <lacht> oh, sorry. Ja, ich habe ja noch Husten. Voll Kacke. Äh, wenn ich nächstes Mal die Meltan-Box hole, gucke ich mal, vielleicht wegen Meltan, ob ich das in-game holen kann. Ansonsten müsste ich das wirklich über die Meltan-Box hochziehen und ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich hoffe, es gibt irgendwie die Möglichkeit, hier drin Meltan zu erhalten für Meltan. Aber es kann gut sein, dass man das wirklich von unten hochziehen muss. Okay, hier haben wir recht Typenvorteil, weil Bibo kämpft. Aber ich würde gerne wissen, wo wir den Megastein von Bibo. Ja toll. Jawohl, fuck you. Ich guck mal kurz, ob wir vor der Endstory, also vor der Liga meine ich, äh, den Megastein von Bibo finden können. Das habe ich nämlich voll vergessen. Da ist Bibornit. Let's go, Pikachu. Da, guck mal. Steht sogar schon. Megastein Fundorte. Mega Bibo. Wo ist Mega Bibo? Da. Oh, für 30.000 in der Pokémon-Liga, nachdem man Champ geworden ist. Die meisten kann man kaufen. Ja, außer die Starter-Pokémon und Mewtwo muss man alle kaufen. Mewtwo habe ich jetzt nicht geguckt, wie es geht. Aber das finden wir schon irgendwie raus. Gut, dann. Browser zumachen und weiter geht's. Nee. Oh, ich habe meinen Bildschirm dran. So. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Ich glaube nicht, dass wir noch so lange hier dran hocken, Ich glaube, da oben ist Lavalos. Auch schon. Ich will eh gegen alle kämpfen, also von daher. Bis jetzt wirkt die Siegesstraße im Vergleich zu früher vor allem sehr einfach. Vielleicht habe ich das einfach schwerer im Kopf, weil es das erste war und so. Aber ich habe das Gefühl, das war früher um einiges schwerer. Ich guck mal, wie viel das macht. Nicht effektiv. Fuck off. Okay, wir müssen raus. Jawohl. Ich glaube, ich habe eine Eisattacke drauf. Irgendwo. Da habe ich eine Eis. Und ich kann fliegen. fliegen. Wir hatten ein höheres Level. Beide gleich. Dann schicken wir Glurgen in den Kampf. Und jetzt darf ich Mega-X nicht machen, wenn ich Flugattacken einsetzen soll, sondern ich muss Mega-Y machen, da der Flug dann Step-Bonus hat, wegen der Drachentypen. Weil bei Mega-X wird der Flugtyp mit dem Drachentypen überschrieben. Ich mag das Gesicht von diesem Glurak nicht wirklich. Es ist nicht böse gemeint, ich mag das einfach nicht wirklich. Fuck off. Es sieht irgendwie so dämlich aus, leider. Ich bin kein Fan von dem. Vor allem, also ich mag den, die Fähigkeit, die es hat, wenn es zur Megaform wird. Strategisch kann man es benutzen, wenn man nicht Pokémon Let's Go spielt. Aber ansonsten. Die Flügel sehen komisch aus, irgendwie, ist so zerrissen. Und das, das Gesicht alles, dass es die drei Hörner hat, ist ja cool, wegen Drache und so, das kann man machen. Was war viel noch nochmal? War das ein One-Hit? Ne, war es nicht. Genau. Das war eine starke Käferattacke, aber die will ich nicht haben. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Wir fliegen einfach nochmal hoch. Natürlich ist das eine Geschmackssache, mit welchem Mega man mag und welcher nicht. Es gibt Mega-Pokémon, die finde ich völlig bescheuert. Andere finden die cool und umgekehrt. Mega-X, äh, Mega-Y ist für mich einfach vom Glouac her nicht so cool. Ich finde zum Beispiel auch Mega-Mewtwo, finde ich. Alle finden ja dieses äh, X, glaube ich, geil. Und das Y, das kleine... Knuffige ist nicht so beliebt, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Es macht halt mehr ein Mew aus Mewtwo, was Sinn macht, da die Mega-Entwicklung von der Story her äh, eigentlich eine Urform wieder aufleben lassen. Okay, die wollte ich nicht, aber ist okay. Äh, die lassen ja eine Urform wieder aufleben, so also im Stil von wir wecken früher Kräfte, die sie mal hatten vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Das war die Story hinter Mega Megasteinen. Und bei Mewtwo, der ja neu ist, nice. Der ja neu ist, also ne, einen Klon von Mew darstellt, macht es Sinn, dass er eine Mew-Form kriegt eigentlich in dem Sinn. Was er ja ein bisschen hat mit dem. Doch da ist er, guck mal, man sieht ihn sogar voll geil. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass sie es genau so positioniert haben, dass man ihn nicht sieht, aber so ist er ein bisschen angeteasert, das finde ich cool wenn man es richtig macht. dompter Harry und das Onyx haben wir schon jetzt, brauche ich das nicht mehr. Und das gleiche nochmal halt. Auch die Füße beim Glurak mega stören mich. Hier das ist halt so ein Fuß, fertig. Und da ist es einfach so ein Ecken. <lacht> ist schwer, aber es hat halt auch seine Daseinsberechtigung, natürlich. Und da will ich auch nichts sagen, und ja. Es ist okay. Wieso ausgerechnet Glurak und die Bisaflor äh, und Turtok keine Mega-Zweiten-Megas e gekriegt haben? Bin ich ein bisschen fragwürdig halt, aber ja. Mewtwo und Glurak sind wirklich die einzigen, die das gekriegt haben. Top-Genesung. So. Top ich weiß gar nicht mehr, was da für ein Item drin war. Ein und ein Onyx. Okay, Onyx greift mich an, dann holen wir uns halt Onyx. Ja, ich habe schon genau gewusst, dass du das machen wirst. <lacht> Prediction ist alles. Ich glaube, ich habe viel zu viele Hyperbälle unterdessen, aber ist egal. Ich muss nachher eh Heil Items kaufen. Okay. Bibo ist der letzte, der noch kein 55 er weil er tot ist, stimmt. Ich benutze mal einen Sonderbonbon. Dann hat er ein gleiches Level wieder und kann wieder belebt werden. So. Ich weiß, Bibo ist nicht das beste Pokémon, aber ich bin ein Fan davon, ich spiele das sehr gerne. Sehr Geschmackssache. Wie alles. So, äh, na was sagst du? Ist die Siegesstraße anstrengend? Nein, nicht mehr. Bin schon ein bisschen enttäuscht gerade. Theoretisch könnten wir die drei legendären Vögel wieder das Training machen, vorgängig. So wie ich es im Pokémon Rot damals gemacht habe, als ich noch auf dem Emulator gespielt habe, bevor ich wusste, dass der Emulator gar nicht legal ist. Man hätte sich denken können, aber. Ich dachte mir, Emulatoren bewegen sich in so einer Grauzone, die nicht so ganz definiert ist, aber anscheinend ist es komplett nicht erlaubt, deswegen habe ich danach aufgehört, weil sonst hätte ich noch die Mew-Reihe fertig gemacht und den Pokédex und so vielleicht, soweit es geht, aber ich habe dann mit Pokémon roh komplett aufgehört, Mario und Luigi Superstar Saga habe ich ja zum Glück schon durchbekommen, äh, da hätte ich mich mega genervt, wenn ich das nicht durchbekommen hätte, nachdem ich mich so angepisst habe mit dem Spiel, ähm, aber die sind fertig und es gibt auch kein Gameboy-Emulator, Let's Play dann mehr, ja blöd gelaufen boah das hat jetzt schnell abgezogen so ganz klar ja, du bist tot hier fuck you genau so ganz kurz das item hier und dann müssen wir noch oh kraftkoloss ist nice was macht kraftkoloss nochmal kraftkoloss war irgendwie stark aber ich weiß nicht mehr wie genau oh was den Angriff und die Verteidigung des Anwenders. Uh, das ist schlecht. Das ist gar nicht schlau. Das machen wir nicht. Wir lassen das mal. Kommt, ich mich ja noch haben. Wenn er schon rumläuft, holen wir uns den kurz. Oh, was für ein Prediction. Jawohl. Okay, das war jetzt gerade der beste Sound, den ich je gehört habe, das Duck, Duck, Duck. Fuck you, hör auf zu springen. In der Luft. Ich gucke jetzt mal, wie lange ich noch dran bin. Vielleicht spiele ich nachher wirklich mal das nächste COD noch an. Das letzte, das ich ja fertig habe, war ja das 4, also Modern Warfare. 1. Das habe ich runtergeladen. Noch stimmt, das habe ich gar nicht hier rumstehen. Ich glaube, World of War ist dann das nächste. Das würde ich auch ja noch spielen. Voll passend zu Pokémon und so, aber. Ich will halt vor allem bei den alten Teilen, da darf ich nicht pushen. Äh, wegen der Story-Relevanz. wie ging das nochmal? Äh, zuerst gehe ich hier hinten ein Item holen, glaube ich. Jawohl, da. Klar bin ich da. Wir können hier, glaube ich, direkt mal zu Lavados, aber das mache ich nicht, weil ich nur das Item holen werde bei ihm. Die legendären Vögel werde ich dann später machen. Okay, das wird böse enden, habe ich das Gefühl. Doch, hier kriege ich auch Infos. Genau, Käferflug Käfer, Käfergift. Ich probiere es mal mit dem gift -Tipp. ich hoffe, ich komme gegen den Käfertypen an hier. Jawohl, sogar noch recht gut. Okay, ich habe irgendwas im Auge. Moment. Ah. Ist nicht so geil, wenn ihr seht, wie ich mir im Auge rumfummle, vielleicht. Ich habe gestern mal Dreck reinbekommen. Vielleicht ist es noch von da. Und. Nein, ist kein Dreck. Okay, irgendwas anderes. Jawohl, passt alles. Plus, habe ich, glaube gar kein Hotkey drauf. Also, Knogger, damals ich mit. Boden ist er. Ja. Also nicht mit Gift kämpfen. Eigentlich müsste ich raus. Ich benutze mal Durchbruch. Ah, Durchbruch ist ja immer noch gegen Schild und nicht Verteidigung senken. Stimmt. Ich verwechsel das immer mit Zertrümmerer. Aber jedes Mal. Ja, ja, Pipo, alles gut. Alles gut. Wir holen Turtok rein. Ne, Biser Ich will mal Biser reinschieben. Mit seiner wunderschönen Mega-Blume, die er hat. Wir auch einfach Nidoquing... Nidoking oder Pikachu. Pikachu ist ja halt immer ein Risiko gegen Boden-Pokémon. Aber naja. Also, du hast mir Schaden gemacht. Das hole ich mir natürlich wieder. Mir fällt gerade auf, dass ihr das Labrador wahrscheinlich gar nicht gesehen habt. Weil ich so schlau bin und die Kamera genau drüber habe. Ich bin schlau. Wir gucken das nachher nochmal an. Wir sind eh nochmal in der Region. Einfach, dass wir das auch gemacht haben. Natürlich, da unten müsste dann der Ausgang sein. Oder so. Bist dich cool, Kolbert. Äh, ja, ich blende mich mal kurz aus, damit ihr das auch seht. Ja, Pikachu, du kommst gleich dran. Da oben ist Labados. Wenn ich jetzt meine Fresse wieder reinmache... Man sieht den Schatten, okay. Ja, so sieht man halt die Flügel noch. Sieht schon nice aus. Ja, Pikachu, was willst du? Okay, es ist ja alles gut. Ganz ruhig, wir schaffen das. Okay, das Rizzeros sieht schon geil aus. Das, was ich reinlaufe, das fange ich halt direkt. Aber eigentlich gehe ich, außer es ist ein neues Pokémon, ups. Außer also es ist ein ganz neues Pokémon, das wir noch nicht haben. Dann würde ich direkt fangen, weil wir es eh schon brauchen. Aber ansonsten würde ich nur die fangen, die ich, in die ich gerade reinlaufe, aus Zeitgründen und aus Lust. Wobei hier geben sie schon recht viel mehr APAs e draußen. Also hier kann man gut noch ein bisschen leveln gehen, in dem Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Rizorus fange oder so. Ähm, da unten ist eben nichts. Da muss ich später weiter. Das heißt, wir müssen jetzt dann nach oben links. Ist hier noch was? Das war geraten. Kopf. Okay. Ah, die macht nichts. Halt die? Perfekt, die halt. Geil. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Ähm, der muss nach da links rein. Blizzard, cool. Zu wenig, genau. Glaube ich. Einmal rauf. Einmal rüber. Nochmal. Dann runter. Und drüber und wenn ich. Ah, der Tisch ist. Ich hasse das mit den Controllern, die haben so eine schlechte Verbindung zum System, wenn man die irgendwie durch den Tisch hält oder so. Das ist echt nicht so ein gutes System. Dann so. Okay, hat es richtig rumgenommen. Jetzt geht da unten die Tür auf. Das ist richtig. Perfekt. Und wir können jetzt hier noch kurz zu Lavados runter, bevor ich die Folge beende. Das war sehr verdächtig. Äh, ne, wie gesagt, ich werde nicht gegen Lavados kämpfen. Wir gehen nur kurz gucken, wie der aussieht. Ja, da ist Lavados. Kann ich hinter ihn? Jawohl. wunderschön. Also echt, wirklich schön. Ja gut, ich beende jetzt mal die Folge hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!